So. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einem weiteren Women's Inspiration Talk mit Ilona Tamasch. Mein Name ist Andrea Velina und genauso wie Ilona bin ich eine Frauenbegleiterin. Danke von Herzen, dass du meiner Einladung gefolgt bist, Ilona. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute. Ich hatte dich ja vor einiger Zeit schon kontaktiert im Facebook und auf wundersame Weise sind wir dann auch schon mal äh, beim Workshop bei dir zusammengekommen. Und äh, ich habe mich total gefreut. Und ja, wir hatten ursprünglich mal angedacht, dass, dass wir auch miteinander was machen. Jetzt ist es ja. immer noch offen. Seit letztem Jahr ist ja alles anders, alles geplant. Ja. Genau. Und. Ähm, es ist, ähm, die Idee von diesen Women's Inspiration Talks ist einfach dadurch entstanden, weil ich gedacht habe, einfach diese, diese, dieses Wissen von da draußen, von all diesen wundervollen Frauen einfach zu verbinden, dass, dass noch mehr Frauen von, von uns oder von diesen Themen einfach erfahren. Und da fand ich das eine wunderschöne Möglichkeit, deswegen habe ich das dann letztendlich auch so benannt. Ja. Ja, und... Heute ist einfach der zweite Woman Inspiration Talk. Also du bist meine zweite, Aha. <lacht> <lacht> die, mit der ich das äh, zelebrieren kann, auch in diesem wundervollen Feld letztendlich, damit wir, da, damit wir da draußen die Frauen auch schön inspirieren können mit all unseren Themen. Und ähm, ja, und, und ähm, ich suche mir dann auch so Frauen aus, zum einen die Themen, die mich bewegen und selber berühren und zum anderen passt dein Thema so gut äh, als Ergänzung zu meiner Arbeit als Schoßraumexpertin. Ja, genau. Und, weil <lacht> <ich einfach lacht> riesig, dass du also, da bist und wir äh, zum Thema Frauengesundheit sprechen dürfen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung <lacht> und dass wir das jetzt hier zusammen machen. Ja. Ja, herzlich willkommen an der Stelle nochmal. Wie geht es dir, Ilona? Äh, ja gut, ich habe gerade ähm, äh, die, die, Sonnen, die Sonnenstrahlen genutzt, die ein bisschen spärlich waren äh, und ein bisschen Pflanzen auf, auf der Terrasse schon mal in die, in die Kisten gepflanzt, in der Hoffnung, dass es nicht mehr so, allzu viele Fröste gibt. Ähm, also ich freue mich immer, wenn ich irgendwie was machen kann, dann, ähm, dass ich mal rauskomme und vom Schreibtisch auch weg. Ja, und da geht es mir jetzt gerade ganz gut, <lacht> dass mir das gelungen ist heute. Ja, ja. schön. Ja, ich bin wie immer nervös für sowas. <lacht> es ist irgendwie so, dass... Ähm, dass es so schon ein Wunsch ist und ein Drang ist, weil ich mich mit diesen Themen und so einfach nicht verstecken möchte. Und genau deswegen stehe ich auch heute hier und trotz meiner Aufregung und meiner Angst, die ich immer habe vor dieser Kamera zu sprechen. Und deswegen, ja, ich freue mich dennoch auf ein Gespräch jetzt mit dir. Ja. Ja, Ilona, du bist Expertin für weibliche Sexualkultur. Hm. Möchtest du dich an der Stelle mal kurz unserem Publikum vorstellen? Ja, sehr gerne. Ja, Expertin für weibliche Sexualkultur. Das bin ich und, und in dieser Art auch tätig als, als Coach für Frauen, die sich mehr Weiblichkeit und Sexualität in ihrem Leben wünschen, die sich das quasi schenken wollen für ihr Leben. Ja, und da begleite ich die Frauen im Coaching, ähm, auch im Online-Kurs oder auch mit Frauenkreisen. Mhm. Mit so regelmäßigen Treffen auch, die ich anbiete. Ja. ja. ja. Und ich weiß auch und ich habe auch gesehen, du machst auch seit letztem Jahr oder schon, schon länger, ich glaube schon, du hast davor online, bist du an, eingestiegen, gell, mit, dass du dich online präsentierst und dass man auch online was buchen kann bei dir. Ja, ja, ja, ja. das ging also vor Corona schon los, weil... Weil mich diese Online-Welt, ja, also weil ich das irgendwie ganz normal fand, auch, dass man das auch online machen kann. Und vieles kann man ja auch äh, online machen, ähm, gerade im Coaching-Bereich finde ich, ist das sehr gut möglich. Ähm, und, und so hat sich das, bin ich da so reingewachsen. Und ich meine, jetzt die letzten, vier zwölf Monate ist es ja ähm, anderes gar oder kaum möglich, ja, also da ist es ja sowieso für alle einfacher im Grunde, mhm. ähm, von zu Hause am eigenen Computer zu sitzen und, und sich so zu begegnen, wie wir jetzt beide ja auch, ja. Ja schön, demnach bist du auch eine volle Expertin auch darin schon, in diesem Online-Business, also es gibt ja welche, die das schon lange machen, oder? Aber, ja, genau. ja, ja, ich habe ich hab halt keine Berührungsängste damit, ähm. Weil ich, also in dem, weil ich früher auch mich mit diesen Dingen, ähm, als ich äh, ja, noch angestellt war, auch damit beschäftigt habe. Ja? Sodass die Technik mich nicht schreckt. Und dann ist es irgendwie ja auch Learning by Doing inzwischen, glaube ich, geht es ja ganz vielen so. Ja, ja genau. So geht es mir auch. Einfach tun und äh, ja. Ja, reinwachsen. <lacht> Genau. <lacht> ja, ja, ja. ja, also learning, learning by Doing ist ja auch irgendwie ein bisschen eine Überleitung zur Sexualkultur, ähm, wo wir vielleicht immer denken, naja, irgendwie man hat Sex und weiß, wie das geht und so. Aber ähm, ich glaube, auch, auch, auch da ist es eben nicht so. <lacht> wie bei vielen anderen Dingen, die wir uns irgendwie kulturell aneignen, Sei es Esskultur oder Weinkultur, ähm, hat das ja immer was damit zu tun, dass wir Dinge äh, tatsächlich tun und eben auch vielleicht ausprobieren, ähm, uns inspirieren lassen, mal, mal ganz neue Wege gehen. Ähm, ja, und, und vor allem uns darauf einlassen, dass wir da noch was lernen können oder erfahren können oder uns weiterentwickeln können, auch auf dem Gebiet. <lacht> Ja, ganz schön, Elona. Du hast einen tollen Übergang jetzt auch gesch geschaffen. Für Einstieg einfach. Und an der Stelle steige ich jetzt gerade auch mal ein, weil ich gelesen habe auf deiner Seite, du hast von deiner Vision beschrieben. Also die Vision ist, dass Frauen Freude an ihrer Erotik haben und ihre Sexualität Lust vor Leben. Ja. Und mit diesem Zusatz mit Schoß und Herz... Ja, und was ja. ist jetzt konkret mit Schoß und Herz? Ja, ja ich, ich glaube, ähm, also wir, wir Frauen trennen ja so, so ungern äh, das Herz und die Liebe von der Sexualität. Ähm, und genauso sollten wir es äh, im Grunde auch für uns handhaben. Ja, dass wir äh, uns mit ganzem Herzen oder mit voller Freude auf Sexualität einlassen können. Ähm, und, und wenn uns das vielleicht... Jetzt im Moment noch ein bisschen schwer fällt, ähm, dann äh, ist es umso wichtiger, dass wir da mit uns selber mitfühlend sind ähm, und uns das auch erlauben auf eine Art. Ja, dass wir sagen, okay, es ist noch vielleicht nicht so, wie ich es gerne hätte, aber ich bin da ganz vertrauensvoll, ähm, bin auch zufrieden mit mir erstmal ähm, und dass ich so die Verbindung mit mir selbst auch habe. Und ich meine, ich bin jetzt hier die ganze Zeit mit den Händen schon am Herz. Um, und mich von hier aus auch auf eine Art öffne, also einmal für mich selbst, für meine eigene Erotik zuallererst, um, dass ich mir das erlaube, dass ich ein sexuelles Wesen bin um, und mich dann auch öffne, natürlich für das, was im Gegenüber vielleicht, was ich da bekomme oder was ich da geben kann. Ja, aber in, in allererster Linie wünsche ich mir, dass die Frauen für sich selbst das Herz öffnen, und was auch immer sich dann auch ausleben wollen, das ist ja ist, ist ganz individuell. Ja, aber wenn das hier so vom Herzen kommt und man auch mit sich selbst so zufrieden ist und, und zu sich selber steht, dann ist oft schon ganz viel geworden. Mhm. Ja, ja schön, schön. Schön, dass du das so von, von deiner Sicht her mit uns teilst. Ich habe ja auch dann... Bei einem Frauenkreis oder bei zwei Frauenkreise, glaube ich, war ich bei dir auch schon dabei. Und da habe ich so, so mitbekommen, also ähm, für mich war damals klar, eben Sexualität kann ich nur mit einem Partner leben. Aber ich habe dann auch erfahren, nee äh, ich kann auch Sexualität, also diese, diese körperliche Liebe, natürlich auch mit mir selber als Person ähm, leben und und genießen vor allem und in der in der freude auch zu sein und ich glaube das hast du da damals ist es so hängen geblieben bei mir äh, hast du das ganz schön beschrieben das bedeutet dann ähm, ich brauche nicht unbedingt einen partner zu haben um in diese freudvolle und lustvolle sexualität zu kommen ist es so richtig oder wie <lacht> das das beschreiben? ja ja ja also ja auf jeden fall ja also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein technischer Begriff, aber als Mensch sind wir sechs autonome Wesen. Also wir können Lust ähm, haben, bekommen, empfinden, ganz ohne jemand anderen dabei haben zu müssen. Und ähm, das ist meine große Empfehlung auch äh, für Frauen, ähm, dass sie ähm, Ihren eigenen Körper erstmal erkunden. Ja, viele Frauen wissen gar nicht genau, was ihnen Lust macht. Oder manche Frauen sind verunsichert von dem, was, was, was sie so hören und sehen auf anderen Kanälen. Ob, ob, ob, das, ob man das so machen muss, ob das normal ist. Und das ist eben meine Einladung, dass ich das mit mir selbst rausfinde. Erstmal, was macht mir Lust? Worauf habe ich Lust? Wie möchte ich berührt werden? Ähm, und das ist was, was in, in meiner Erfahrung ähm, ein auf, auf das auch so ein bisschen sicheres Gebiet auch führt. Ja? Also wenn ich selber weiß, was ich möchte, ähm, dann kann ich das vielleicht auch ausdrücken und ich kann das sagen oder zeigen. Ich möchte ich möcht es gerne so wie. Natürlich bin ich für mich selbst viel wirksamer, äh, wie wenn ich es nicht weiß und ähm, und dann eben es ausprobiert wird vom Partner vielleicht ähm, und ich da gar keine Worte dazu habe oder auch, auch gar nicht genau weiß, gefällt mir das jetzt, gefällt es mir nicht. Ähm, also das schenkt, finde ich, mir als Frau auch Sicherheit, ähm, wenn ich äh, ja, für mich selbst da eben auch gut gesorgt habe und weiß, okay, so möchte ich es gerne haben, so gefällt mir das. Mhm. <lacht> ähm, und das können wir vor allem mit uns alleine ganz, ganz Prima herausfinden, auch weil dann der Druck weg ist. Ja, ich, also ich bin mit mir alleine, ich muss es niemandem recht machen. Ich gucke nicht immer, was ist mit dem anderen, sondern ich kann ganz bei mir bleiben in dem Moment. Das finde ich auch erstmal ein großer Vorteil. Ja, ja. ja ich, ich denke, das ist für, für viele Frauen vielleicht in der Zwischenzeit ganz normal, aber ich glaube, es gibt auch noch ganz viele Frauen da, da draußen die das jetzt zum ersten Mal gehört haben. Ja, nein, ja. <lacht> ja, ja weil, weil, weil als ich mich damit anfangen habe zu beschäftigen, mit, diesen, mit dieser weiblichen Sexualität, mit dieser weiblichen Urkraft und so, ja, äh, zuvor wusste ich auch nicht, was will ich denn überhaupt? Das war ja, schauen wir mal, was dabei entsteht und naja, traue ich mich dann überhaupt zu sagen, was ich wirklich will im, im tiefsten meines Herzens und ja, ja und, und um das mal herauszufinden, ist es eine schöne Möglichkeit, sich selber damit zu befassen. Deswegen ja, schön eine schöne Anregung und eine schöne Inspiration auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. ja. Und ähm, wir werden ja auch nicht wirklich ermuntert. Also, wir wurden wahrscheinlich als, nicht als Kind ermuntert, ähm, uns selbst zu so berühren. Wir wurden als Jugendliche dann schon wahrscheinlich gar nicht mehr ermuntert. Also, Jungs werden vielleicht noch ermuntert, Mädchen eher noch weniger, ist meine Einschätzung. Ähm, und als, als junge Frauen, wenn wir so in der Pu oder als Jugendliche in der Pubertät, junge Frauen werden wir ja auch nicht ermuntert. Also weder uns selbst zu berühren, noch besonders viel oder häufig sexuelle Erfahrungen zu machen. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ja, da also, ähm, da gibt es ja vor allem Verbote, äh, aus welchen Gründen auch immer, aber es, es wird ja nicht ermuntert, dass jemand sagt, ja, berühre dich, <lacht> hab Freude mit dir. Ähm, und, und ja, wenn wir das später erst lernen, äh, ist es auch immer noch gut. Ja, ja, ja, ja. genau. Ich möchte von dir noch wissen, Ilona, wie, wie, warum ist denn das Thema weibliche Sexualität, Sexualkultur und im weitesten Sinne auch die Frauengesundheit für dich so wichtig und was war so der Auslöser? Wie bist du da hingekommen? Ja, ja, ja wie, wie bei vielen ähm, das eigene Erleben oder, oder die eigene Geschichte. Ich, ich bin kinderlos geblieben, ungewollt. Ich habe mit Ende 30, nach, nach vielen langen Jahren des Nichtverhütens, habe ich mal das untersuchen lassen. Und dann war klar, ich, okay, ich, bin kinder, ich würde kinderlos bleiben. Das wird sich wohl nicht mehr ändern. Und das war eine ziemliche Krise damals für mich, also mit Ende 30, in die 40er dann rein, so ein bisschen der Sinn des Lebens hat sich die Frage auch gestellt, was, was soll denn aus mir mal noch werden. Also klar, ich meine, ich hatte einen guten Job und gut bezahlt und so, aber ich glaube, dass das wissen inzwischen viele, dass das nicht das einzig glücklich Machende ist. Und ich bin dann aus diesem Erleben heraus wie so ein bisschen auf die Suche gegangen, ja, und, und habe dann im, im Kreis von Frauen, also das hat mich irgendwie immer zu anderen Frauen gezogen, ähm, da habe ich viel an, an, an, an Spiritualität mitgenommen und auch an wie sowas wie Schwesternschaft, also dass man sich also tatsächlich miteinander austauscht, dass man sich zuhört, dass man mit offenem Herzen miteinander ist, ähm, Vielleicht auch, dass man sich irgendwie Tipps gibt oder, oder also einfach auch Rückmeldungen bekommt von den anderen Frauen. Und das hat mir sehr gut getan. Ähm, und so ging das im, im Grunde los. Und, und zum Thema Sexualität bin ich dann gekommen, weil ich mit meiner eigenen Sexualität nicht zufrieden war. So, dann irgendwann mit Mitte 40. Und ähm, da, was... Ähm, erforschen wollte. Also in mir war es ganz klar, dass es, dass es da noch viel gibt, was ich erleben konnte, ähm, was ich entwickeln konnte in, in, in diesem Feld auch. Und auch das habe ich wieder im, im Kreis der Frauen gemacht. Also ich habe im Grunde alle, alle Selbsterfahrungsworkshops, Seminare, Ausbildungen, habe ich alles rein im Kreis von Frauen gemacht, die eben im Grunde so wie ich auch auf der Suche waren nach... Äh, ja, nach ihrer Weiblichkeit, nach ihrer Sinnlichkeit. Und so bin ich da jetzt <lacht> da hat gelandet, wo ich jetzt eben sage, ja, inzwischen begleite ich eben andere Frauen auch auf diesem Weg. Ja, mhm. ja. Um, und ich, ich bin schon auch immer, ich glaube, ich war immer Feministin, auch wenn man das dann ja vielleicht nicht immer laut ausgesprochen hat, auch nicht in den 90ern oder 2000er Jahren. Aber das spielt schon auch eine Rolle, ja, dass ich der Meinung bin, dass wir Frauen ähm, sehr, also wenn es um diese weibliche Urkraft geht, wo, wo, wo wollen wir die finden als in uns? Ja, also vielleicht, wir können uns begleiten lassen von anderen Frauen, äh, wir können auch Vorbilder haben, weibliche, aber am, am Ende müssen wir es in uns selber finden, in unserem eigenen Schoß äh, diese Kraft finden äh, für ein kraftvolles, freudiges Leben das finden wir nicht im Außen und auch wir bekommen es auch nicht von den Männern. Ähm, alles, was wir da vom Außen bekommen, ist eine Zugabe, aber ähm, ähm, der Boden oder der, die Basis ist eben in uns selbst. Ja, ja spannend, spannend. Ähm, ich, du, du sprichst zum einen von dieser äh, weiblichen Sexualkulturen zum anderen von von dieser frauengesundheit ist es das was es was es für dich war also du bist in deine äh, weibliche kraft wieder gekommen und äh, indem du dich geheilt hast und dem automatisch dann hat sich dann diese weibliche sexualität wieder freudvoll oder wie auch immer du das bezeichnen möchtest, sinnvoll entwickelt oder was ist da so die Verbindung? Also mein Weg gegenüber über Sex tatsächlich. <lacht> nicht, nicht mit anderen Männern oder so, sondern mit mir selbst. Ähm, ja, also mein, mein Weg in die weibliche Kraft gegenüber, also über den Weg mit der sexuellen Kraft, mit, mit dieser äh, Lebenskraft, die in uns ist. Also ich, ich glaube sowieso, dass unsere Lebenskraft, die uns jeden Tag irgendwie atmen lässt, am Leben sein lässt, ist im Grunde die sexuelle Kraft, weil aus dieser sexuellen Kraft sowieso das Leben entsteht. Ja, also aus dieser Kraft, die da ist, wenn Mann und Frau sich vereinigen, entsteht das Leben. Und also mein Weg ging ganz klar über die, über die Entdeckung meiner eigenen Sexualität. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und, und ich meine, wenn wir dann schon beim Schoß sind, finde ich, ist es nicht so weit weg zur Braungesundheit. <lacht> ja, ähm, das, das eine ist, ist, ist ja ohne das andere fast nicht denkbar, finde ich. Ähm, auch wenn ich, äh, ja, wenn, ich, wenn ich gesund und kraftvoll leben möchte, dann spielt irgendeine Form von Erotik, äh, finde ich, schon auch eine Rolle. Um, und das muss ja nicht nur sechs sein, also ich habe ich hab fünf Sinne, ich kann, äh, ich kann sinnliche Erfahrungen ja auch äh, in der Natur machen oder ich kann auch sinnliche Erfahrungen beim Essen machen mhm. um, oder, oder wenn ich mit meinen Händen was kreiere, also die, da habe ich ja viele Möglichkeiten, um, aber es, ist, es steckt immer diese, diese, diese Schöpferinnenkraft oder diese, dieses, dieses weiblich-energetische steckt, finde ich, immer mit drin, so wie in in der sexualität dann ja auch als frau ja, ja. ja und, und der schoßraum der ist tatsächlich also für mich in der zwischenzeit was sehr heiliges und es gibt ähm, ja mehrere varianten wie man diesen schoßraum äh, reinigen und, und heilen kann ja. Und, und, und eine Variante ist eben, die du betreibst, die ich sehr schön auch finde, diese, diese Yoni-Talks. Also vielleicht magst du da noch mal was bisschen was dazu sagen, weil da, da geht es ja um diesen Schoßraum. Also Yoni ja. bedeutet ja aus dem Sanskrit übersetzt äh, der heilige Tempel der Frau, der Schoßraum. <lacht> genau, ja. und du praktizierst und ja, einfach mal den Zuschauern ein bisschen was dazu sagen, was bei deinen Joni-Talks passiert oder wie, de, wie der Ablauf ist. Ja, ja gerne. Ja, der Joni-Talk. Ähm, äh, ja, es geht, es geht darum, mit dem Chance in Kontakt zu kommen. Und äh, beim Joni-Talk ist es eben ganz konkret, äh, sowas wie in, in ein Gespräch, in ein, in ein Zwiegespräch, in einen Dialog zu kommen. Ja? Und... Ähm, ja, wir, also wir, wir, wir wollen ja oft etwas vom Körper, dass der irgendwie funktioniert. So, also so ist ist sehr oft unsere so Vorstellung, unser Körper soll bitte funktionieren und irgendwie alles so, wie wir es gerne hätten. Und beim UniTalk äh, drehen wir die Rollen wie mal ein bisschen so um, ähm, dass wir nämlich unseren Joes fragen, was braucht der denn? Was, wie hätte der es denn gerne? Und das kann ganz konkret natürlich zum Thema Sexualität sein. Ähm, und es, es kann genauso gut etwas sein, äh, wo es um, um körperliches Erleben geht. Oder manche Frauen haben ja auch, auch, auch Beschwerden mit, mit ihrem Schoß. Ähm, gibt es ja vielerlei kleinere oder größere Beschwerden. Ja, und da können wir tatsächlich mal fragen, äh, liebe Juni, was, was, was wünschst du dir denn von mir? Oder wie geht es dir in meinem Körper? Ja, und in diesem, in diesem Dialog ist es wirklich so also Fragen stellen, die, was mich als, als Mensch, als Besitzerin der Juni in dem Moment vielleicht interessiert, was ich wissen möchte von der Juni Und aber schon mit dem Fokus darauf, dass ich erfahre, wie es ihr geht, äh, welche Bedürfnisse sie hat und, und dann schauen kann, natürlich, wie ich die erfüllen kann. Als... Ähm, als diejenige, die die Dinge erfüllen kann, ja tatsächlich mit Handlungen, äh, mit, mit, Handlung, mit äh, gesundheitsförderlichen Dingen, so wie, wie du äh, ja auch deine Angebote hast. Ja, das sind alles so Möglichkeiten und es ähm, und ist wirklich wie ein Dialog, kann man sich so vorstellen. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen, hört sich erstmal ein bisschen strange an, weil ich bin ja einerseits diejenige, die, die frägt, die Joni und andererseits natürlich auch diejenigen, die die Antworten empfängt. Also das sind ja, wenn die Joni spricht, <lacht> dann spricht sie ja schon im Grunde mit meiner Stimme. Ähm, aber das Wissen ähm, oder die Information, die kommt ja aus, aus, aus, eine, aus einer viel tieferen Ebene als das, was ich mir mit dem Kopf ausdenken kann. Ähm, also die Antworten der Joni, die stammen ja aus, aus dem... Aus, aus, Entweder aus dem großen <lacht> universellen Raum ähm, oder sie stammen aus, aus dem großen Raum des Unbewussten. Ähm, da kommen diese äh, Informationen ja her. Und da sind wir gut beraten, als Frau dann da eben zu hören und auch ähm, ja, das auf jeden Fall ernst zu nehmen, das anzunehmen, was, äh, was die Bedürfnisse da jeweils sind. Mhm. Ja. Ja, ja. Das bedeutet dann im weitesten Sinne auch, wenn, wenn eine Frau irgendwelche Probleme hat mit, mit, mit dem Unterleib, das heißt bei der Menstruation, wenn sie tierische Schmerzen hat oder in den Wechseljahren. Ja. Wir Frauen <lacht> wir, <Ja. lacht> wir können uns dann dieser Technik bedienen sozusagen und äh, die Joni fragen, was braucht sie denn jetzt in dem Moment, dass das es nicht nur meiner Joni gut geht oder meinem Schoßraum, sondern mir als, als, als Frau generell. Ja. Verstehe ich das so richtig? Ja, ja genau. Ja. Ähm, also die, die, diese, diese Methode des Dialoges mit dem Körper, ähm, die wurde tatsächlich entwickelt, vor allem erstmal im Hinblick auf Beschwerden, was man, äh, wenn man Beschwerden hat, wirklich das, das, das Körperwissen, das intuitive Körperwissen, was wir alle haben, ähm, dass man da wie, wie, wie so eine Möglichkeit hat, äh, da so anzudocken oder, oder das, da eben was zu erfahren vom Körper. Ähm, und das geht eben über diese Art von Dialog geht das ähm, im Grunde ganz gut. <lacht> und äh, meine Erfahrung ist auch, dass der Körper oft, oft, ganz oft im Grunde nur darauf wartet, dass er mal gefragt wird. Ja? Und dass wir nicht irgendwie immer mit dem Kopf uns irgendwas denken, sondern dass das eben tatsächlich dieses, dieses intuitive Wissen, was in uns ist, ja, dieses Körperwissen, dass, dass, dass wir das mal ähm, dem mal folgen und, äh, und das auch ernst nehmen tatsächlich und, ähm, und uns da wie so verbinden mit dem Körper auch, ja? dass wir wie so ein Team werden auch in, an dieser Stelle. Ja? Und, und äh, also ich glaube, wir als Frau, wir haben... Also da kommt wieder das Wort Kultur. Ähm, Im Grunde gehörte es immer zu unserer Kultur, dass wir auch, auch ja, vielleicht andere Quellen noch haben, uns, uns nicht so rational mit dem Kopf die Welt nur erklären. Das gehörte immer dazu als Frau, ja, dass man ähm, an dieses intuitive Wissen auch, auch äh, herankommt oder, oder ganz andere Arten von, von, von Wissen. Ähm, einfach das da anzapft oder oder sich damit verbindet. Ja. Und das, ähm, das gilt heute so wie vor vielen, vielen Jahren, dass wir das nutzen können. Ja. Für uns selbst jetzt mal vor allem <lacht> mal im, im, ersten, im, im ersten Schritt mal für uns selbst das nutzen können. Ja. Und wenn äh, es uns selber gut geht und wir haben Familie, ähm, dann ähm, wissen wir ja alle, dann können wir das ja auch also in die Familie mit reintragen oder also da weiterwirken einfach, indem wir wenn es uns selber gut geht. Ja. Ja. ja, und aus dem Grund schätze ich das einfach sehr, deine Arbeit, die du da in die Welt bringst, mhm. weil es einfach so wichtig ist für alle die Frauen da draußen und ja, und alle, die das jetzt noch nicht gehört haben. Ich bin davon überzeugt, dass jede... Für sich das eine oder andere vielleicht mitnimmt und ja. ähm, vielleicht auch mal probiert. Und meine Frage an dich ist jetzt noch mal: Wie machst du denn diese Joni Talks? Findet es in Gruppen statt oder ist es eine Einzelberatung? Oder ja, ja. na, ich mache es schon, äh, ich mache äh, überwiegend als Einzelberatung. Ähm, ähm, also wenn man sich wieder treffen kann in der Gruppe, kann man das auch als Gruppe machen und dann wäre es eben tatsächlich so, dass, es, dass ich es anleite und immer zwei Frauen zusammen das machen, also die eine, ähm, weil das, dieses dialogische Element wird einfach gebraucht, also die eine Frau fragt, bekommt die Antwort und spricht die Antwort auch wieder aus, ähm, einfach damit es, äh, damit, damit es also zum einen mal gehört und gesagt wurde. Und zum anderen die andere dann, wie sie so, ein, so eine Art Protokoll machen kann. Ja, also ich meine, jetzt ich mache es mit der Technik in den Einzelsitzungen einfach, in Anführungsstrichen, ich nehme es einfach auf, so wie wir jetzt eine Aufnahme machen. Ähm, früher, wenn ich in der Praxis mit der Frau saß, habe ich tatsächlich mitgeschrieben, also wie so ein Protokoll geführt von dem, was sie gefragt hat und was die Antwort des Körpers war. Ja. Und ähm, im Grunde reißt... Reist man zu Juni, also ist, man ist es immer ganz gut, wenn man wie so ein körperlich erstmal Kontakt aufnimmt, die Hand auflegen, unterhalb des Bauchnabels mal. <lacht> und dann in so eine Entspannung kommt auch, das leite ich dann einfach an, ja, über den Atem entspannt werden, sich mehr mit dem Körper verbinden und, und sich dann innerlich im Prinzip vorstellen. Wie so Kontakt aufzunehmen zu Juni. Also, als ob das ein, ein Wesen wäre ähm, oder ein Anteil in uns drin, mit dem man wirklich ja ganz normal auch sprechen kann. Ja, ich könnte mit meinem kleinen Finger sprechen, wie geht es dir heute? <lacht> Und dann mache ich es eben, ähm, wenn das das Thema ist mit dem Schoß, dann spreche ich halt mit meinem Schoß. Und das geht alleine wie in der Gruppe, aber es braucht eben, also dadurch, dass es dieses Dialogische hat, ähm, braucht es eben, macht man das einfach am besten in der Zweier, äh, in der Zweierarbeit. Ja. Und das, ähm, den meisten ist es ja auch, ähm, also da ist schon immer die Idee, da die Vorstellung, ach du lieber Gott, was wird sie denn wohl sagen? <lacht> also es ist schon immer so ein bisschen so, so eine Spannung und Nervosität ähm, und äh, und ja, dann bleibt das eben unter Zweien, also nur die andere, nur in Anführungsstrichen, die andere Frau hört das, ist Zeugin. Und das ist, ist in dem Setting eigentlich, glaube ich, auch angemessen. Ja. Dass es das nicht so öffentlich ist. Ja. ja, danke, danke. Ja, toll. Sehr, sehr inspirierend auch. Und, ich denke, das ist ein guter Einstieg auch, wenn man mal, wer noch nie damit ähm, zu tun gehabt hat, dass man das mal über, über dich kennenlernen kann und dann... Kann man es ja selber zu Hause machen, wenn man so, ein ja. bisschen so eine Vorstellung hat. Also Frauen, die kreativ sind, die hören das und machen das wahrscheinlich von alleine aus. Aber ja. ähm, die Frauen, die da noch nicht so auf dem Weg sind, also die brauchen halt noch ein bisschen Unterstützung von, von, von dir, von uns. Genau. Ja, ja und ist es auch, äh, ist es auch alleine ähm Eben alles auch nicht so leicht möglich. Ja? Also, ich meine, ich, ich, ich bin ja jetzt in anderen Strichen geschult, also ich kann die Methode zumindest. Ähm, aber auch ich, ähm, wenn ich wirklich merke, ich habe ein Thema, wo ich mit mir selber nicht weiterkomme, dann gehe ich auch ob, ob hier wohin, wo ich professionell begleitet werde. Damit. Ähm, und das finde ich, ähm, ist einfach hier bei, bei ganz vielen Themen so. Wir können es nicht mit uns immer alleine ausmachen. Ja? Und ich, ich denke auch gerade die, äh, die Frauen, die zu dir kommen, ähm, mit, mit, dem, mit dem Juni eck ähm, Also wenn ich, wenn ich schon in der Verbindung bin mit meiner Juni, ja und, und, und schon an der Stelle bin, wo ich sage, okay, ich habe ich hab eine Idee, ich, ich benutze dieses Ei für äh, vielleicht, dass ich, dass ich da mehr ins Spüren komme. Ähm, oder dass die, äh, was dieses, dieser, dieser Stein, dieses Ei mir, mir bieten kann, an Energien kann, dass es verzahlsam äh, ist für meine Juni ist. Also, wenn ich an der Stelle ja schon bin und dann kann ich ja auch quasi den weiteren Schritt gehen äh, und die Juni tatsächlich dann auch, auch befragen. Ja, also, wie, wie, wie, wie gefällt es dir in meinem Körper? Ja. Das, ja. Mal so als Einstiegsfrage. <lacht> ja, das ist schön, auch, auch eben diese, diese Verbindung zu vom Joni-Ei, zu, zu diesen Joni-Talks, also genau, ich leite ja auch an, wie man da in Kontakt kommt mit der Joni, genau. mit diesem Joni-Ei und mit dieser Kommunikation, mit diesem Schoßraum, ja, aber das ist dann nochmal ein, ein anderer Weg, genau, aber auch, eine Ergänzung ja. sozusagen. Ja. Naja, und da ist das Joni-Ei wie so ein bisschen das Vehikel, was mich äh, mit der Aufmerksamkeit ja da schon hinlenkt, wo ja. äh, äh, also körperlich einfach die Aufmerksamkeit schon lenkt. Ich finde, das ist auch ein ganz guter Einstieg so. Ja, ja. ja. genau. Ja. Also alles, wo ich mit, mit ins körperliche Spüren ja auch komme, ähm, bin ich ja auch präsenter dann mit, mit meiner Aufmerksamkeit. Ja, ja. ja. Ist denn das, das, was man darunter versteht, Ilona, wenn man von erwachter Weiblichkeit und erwachter Sexualität spricht? Oder was würdest du jetzt da an der Stelle dazu sagen? Ja, mhm. ja. Ähm, ähm, es ist ein bisschen so, wie die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Mhm. Wenn man, also das verstehe ich unter erwacht, ähm, dass ich... Ja, dass ich mir sehr wohlbewusst bin, dass ich diejenige bin, die Verantwortung trägt, auch. Ähm, dass ich auch diejenige bin, die, die sich um die Dinge kümmern kann. <lacht> um das Wort muss zu vermeiden, um die Dinge kümmern kann. Ähm, und wie so also auch neugierig bin oder wie, wie so ein bisschen Forscherin auch sein kann. Ja, alles, was mich betrifft, meinen Körper betrifft, mein Wohlergehen betrifft dass ich das eben zu mir nehme und da, da selbst forsche und, und, und selbst die Antworten in mir drin vielleicht erlausche und nicht äh, schaue, wo, wo ich von außen etwas, etwas bekomme. Ähm, ich, also ich, vielleicht mache ich beides, dass ich in mir drin nach Antworten suche und dann im Außen immer noch gucke, wo, wo kann ich Hilfe dafür bekommen oder wer kann mich da begleiten oder unterstützen. Ähm, aber dass ich äh, so weit... Erstmal die Verantwortung zu mir auch nehme. Ja, das, das ist so das, was ich unter erwacht verstehe. Und wenn ich, äh, wenn ich mir eine, eine näherende, zufriedene Sexualität wünsche, dass ich äh, auch da die Verantwortung für mich übernehme und eben sage, ja, ich glaube, ich kann da noch was lernen, ähm, mal sehen. <lacht> mal sehen, wie oder mal sehen, von wem oder was, was spricht mich denn an. Ähm, und dann eben auch, was dafür tue. Ja. Genau. Ja. Ja. also immer, also ich, was ich noch wichtig finde, ist, dass es nicht so dieses Selbstoptimierende hat, ähm, sondern es, natürlich kann es entspannt sein trotzdem. Auch der Joni-Talk kann eine ganz entspannte Sache sein. Also ich, es geht ja eh erstmal über die Entspannung, dass ich mich mal im Körper spüre und so. Ja, das kann alles ganz entspannt sein. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas optimiere oder, oder verbessere oder höchst noch bessere Leistungen oder noch besser funktioniere, Vielleicht geht es eher darum, entspannt zu sein, ruhig sein zu können, sich zurückzulehnen, die Natur zu genießen und, und diese Dinge. Ja, Vielleicht geht es auch mehr um Genuss insgesamt. Ja, Das wäre noch so was ich als wache ähm, Frau auch <lacht> noch gerne ähm, ja, mal betone, auch, dass es nicht ums Optimieren geht, sondern vielleicht ums mehr Genießen. Mhm, mh. Wow, hast du sehr schön beschrieben. Ja, ich fände ich gerade nicht sein, was ich da hinzufügen könnte oder möchte. Es ist da alles drinnen sozusagen und genau, es geht nicht um dieses Optimieren in, in dieser Welt, immer höher, weiter, schneller und da eine Fortbildung zu machen, da eine Fortbildung zu machen, um, um noch besser zu werden. Nein, um das geht's. Also wir können schon alles sagen wir mal so ja, ja wir, wir können schon viel und und, um, und und und sind uns trotzdem oft so fern immer noch mhm. ja also ich meine wir sind, also wir, wir, ich mein, wir sind auf, auf einer Seite sind wir super und auf der anderen Seite sind wir uns aber vielleicht selber gerade gar nicht so nah mhm. ähm, und vielleicht geht es auch darum dann mal mhm. ja, ja. Ja, mehr auf sich selbst zu besinnen, auf das, was ich schon kann, auf das, was mir Freude macht vor allem, ja. Ach, ja. schön. Ja. <lacht> ja, das ist eins, eins mein, das ist mein, mein großes Credo, da, da wo die Freude ist, da wo der Genuss ist, ja. da geht's lang. <lacht> genau, Und das ja. merke ich dann auch immer bei mir in der Zwischenzeit, also ich könnte mich jetzt ja stundenlang mit dir unterhalten, aber die Zeit ist jetzt dann auch bald rum, ich glaube, ja. Zu einem anderen Thema gerne nochmal ein Interview. Ähm, vielleicht kommt der eine oder andere äh, Wunsch von, von, von den Zuschauer, zu, Zuschauerinnen ja. auf, ja. was sie hören möchten oder so. Ja, das gerne wäre auch nochmal spannend. Genau. Ich habe noch, hab noch viel zu sagen. Ja, ja, genau, genau. Ja, ich auch. Wenn ich mal dann anfange, dann, dann gibt es kein Ende irgendwie. Genau, genau, genau, genau, genau. Genau. Gibt es denn irgendwas, Elona, was du denn heute den Zuschauern und Zuschauerinnen noch mitgeben möchtest. Ja, ja ich sage es nochmal, dass wir, dass wir gerne uns besinnen können auf das, was uns Freude macht und auf das, was wir gut können. Ähm, und, und überall da, wo wir, wo wir zieh, merken, da, ist, da liegt die Freude, da liegt der Genuss, dass wir uns dem auch dann mal zuwenden. <lacht> bei, bei allem, was, was wir sowieso ja auch schon machen, ja, was uns... Ähm, was sozusagen einen Tag aus begegnet. Und äh, vielleicht ist das gerade auch im Moment auch besonders wichtig. dass wir das, das Genießen, uns erinnern. Und das kann ja für jede was anderes sein. Mhm. Ja. Ja. ja. Da kann jede sich auf, der, auf die eigene, äh, auf den eigenen Weg machen des Genusses. Ja. Wunderschöne Abschlussworte, liebe Elona. Vielen mhm. <lacht> Dank. Ich finde es total schön, wie du das so alles beschreibst. Und ich Finde es auch total faszinierend für mich, jetzt auch zu sehen, äh, wie, mit welcher Vehemenz und mit welcher Klarheit und mit welcher Liebe du diesen Weg gehst in der in, in, in dieser Welt, in der das vielleicht ähm, immer noch das, was wir jetzt, worüber wir sprechen, ein Tabuthema ist. Und deswegen ein, ein, ein herzliches Danke an an, ja, die, an, an dein ja. Leuchten, an, an dein Strahlen ja. in dieser Welt und dass du so viele tolle Dinge in die Welt bringst. Danke auch für dein Authentisch Sein. Genau, und mögen die Zuschauer und Zuschauerinnen von diesem Women Inspiration Talk riesig inspiriert sein. Ja. Und <lacht> ja. <lacht> ja, genau, genau, ja, das dazu und ähm, äh, sehenswert und kostbar vielleicht auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen von Ilona Tamas, die, die Videos auf YouTube und auch ihre Website, kann ich ja. gerne nur empfehlen für die Frauen, die wirklich Lust haben, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Zu erfahren was was so die weibliche weiblichkeit und die sexuelle sexualkultur wirklich so ausmacht dich ein bisschen ein stück weit besser kennenzulernen und dann mal zu schauen ja gibt es denn vielleicht das eine oder andere wo du äh, unterstützen kannst und ja ich, ich freue mich wenn wenn wenn wenn wenn, wenn wir äh, uns euch, wenn, wenn wir uns euch so, das ist ein bisschen schnell gesagt, wenn wenn wir uns wenn wir euch einfach unterstützen dürfen auf diesen weiblichen Weg, genau. genau. Und ähm, ich blende das dann unten auch nochmal ein. Deine Website-Adresse ilola dieses Tamasch wird mit S geschrieben, also damit man das dann auch <lacht> noch richtig erkennen kann und dass man dich findet, blende ich das natürlich auch unten ein. Ja. ja. Herzlich gerne, Andrea. Ich, ich danke dir sehr für die Möglichkeit, dass ich hier ähm, ja, was, was von mir zeigen kann und äh, was mir wichtig ist und wie ich, wie ich eben auch gerne die, die Frauen begleite. Ja. Ja. Hm. ja, von Herzen danke nochmals, liebe Ilona, für deine ja. Zeit ich und danke. für das wundervolle Gespräch und ja. bis bald. Ja, bis bald. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.